Welche Fragentypen gibt es in Lime Survey? Ich habe dafür mal einen kleinen Fragebogen angelegt, der die meisten und wichtigsten Fragetypen enthält. Das sieht man hier auf der linken Seite. Fünf Punkte, Auswahlliste, Klappbox und so weiter. Ich zeige einmal kurz, wie das aussieht, wenn Sie eine neue Frage anlegen wollen. Dann gehen Sie hier auf diesen Punkt ähm, mit dem Kreuz, Frage zu dieser Gruppe hinzufügen. Und dann sieht man hier, dass man bei Fragetyp eben diese ganze Auswahl hier hat. Von 5 Punkte Auswahl über Textfragen, Maskenfragen, Matrixfragen bis zur Mehrfachauswahl. So, die wichtigsten davon habe ich jetzt ausgewählt und habe die in diese kleine Beispielumfrage hier eingefügt. Und das schauen wir uns jetzt mal direkt in der Vorschau dann gleich mal an. Und zwar, wenn ich jetzt hier in meiner Umfrage bin und dann direkt mal hier auf die Umfrage gehe dann kann ich ja hier auf Umfrage Vorschau klicken und dann schauen wir uns das mal an. Also das erste was Ihnen ja da angeboten wird ist die 5 punkte auswahl da geben Sie einen Fragetext ein und dann haben die Befragten hier diese 1, 2, 3, 4, 5 Möglichkeiten zu antworten und dann gibt es noch die Möglichkeit keine Antwort. Das können Sie nicht verändern, das heißt es macht wirklich nur Sinn wenn man so eine Frage hat, wo die Leute irgendwas einstufen sollen, von 1 bis 5. Dann haben wir die Frage mit der Bezeichnung Liste Clubbox. Das wäre so eine klassische Frage, wo Sie verschiedene Antwortmöglichkeiten vorgeben wollen. Und die werden dann hier halt so als Clubbox angeboten. Dann haben wir die Frage Liste Optionsfelder. Das wäre die genau dieselbe Frage wie vorher mit Antwortmöglichkeiten und dort wird es dann halt nicht als Klappbox dargestellt, sondern hier einfach so als Punkte, die man anklicken kann und auch wieder hier keine Antwort. Dann haben wir einmal die Liste mit Kommentar. Das ist dasselbe wie oben drüber. Zusätzlich bekommen die Leute hier die Möglichkeit, einen Kommentar einzugeben. Das wird dann ähm, beim Export in eine Statistiksoftware allerdings als zusätzliche Stringvariable angelegt. Dann haben wir den Fragetyp ausführlicher Freitext. Da sieht man also, da bekommen die Leute so einen richtig riesigen Kasten. Dann haben wir kurzer Freitext, das ist nur so eine Zeile. Dann gibt es langer, freie, langer freier Text. Und das habe ich extra nochmal hier mit reingenommen, dass Sie sehen, okay, das sind dann so zwei, drei Zeilen, ein bisschen länger als ähm, beim ähm, kurzen Freitext, aber nicht so riesig wie halt bei diesem ausführlichen Freitext. Dann gibt es Datei-Upload, wenn die Leute was hochladen sollen. Dann gibt es den Fragetyp Textanzeige. Da kann man einfach einen Text eingeben, wenn man irgendwas erklären will zu den folgenden Fragen. Dann haben wir die Zahleneingabe. Da kriegen die Leute die Informationen. In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden. Und dann haben wir die Matrixfrage. Bei der Matrixfrage müssen Sie zwei Sachen eingeben. Das sind zum einen die Teilfragen und zum anderen die Antwortoptionen. Das zeige ich gleich nochmal in einem zusätzlichen Video. Und dann haben die Leute eben die Möglichkeit, diese erste Frage zu beantworten oder ein Statement, das sie zum Beispiel bewerten sollen, wie stark sie zustimmen können dann hier auswählen zwischen diesen drei Antwortoptionen. Genauso dann bei der Teilfrage 2 und bei der dritten Teilfrage. Und dann noch ganz wichtig ist die Mehrfachauswahl. Bei der Mehrfachauswahl ist es so, dass die Leute jetzt mehrere Kreuzchen setzen können. Und da ist es so, dass diese Möglichkeiten zu antworten dann nicht mehr als Antwortmöglichkeiten bezeichnet werden, also äh, nicht mehr als Antwortoptionen, sondern als Teilfragen in äh, LIME -Server. Und es macht auch Sinn, weil nämlich später beim Export dann jede von diesen Antwortmöglichkeiten eine eigene Variable ergibt. Und deswegen nennt sich das eben in der Erstellung dann nicht äh, Antwortmöglichkeit, sondern Teilfrage. Da müssen Sie dann drauf achten. So, das wären die wichtigsten äh, Fragetypen in Lime -Survey.